Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran NFL American Football. Ähm, wieso eigentlich? Wieso zocke ich das eigentlich? Ja, ich spiele alle NES-Games dieser Welt und ich kann mit Football so überhaupt nichts anfangen, Leute, so also gar nichts, aber da muss ich durch. Football ist fast so schlimm wie Baseball für mich. Bei Baseball-Games finde ich die Mechanik immer schrecklich. Und bei Football kenne ich mich einfach nicht aus. Ich habe keinen Plan von Football und es gibt gefühlt viel zu viele Football-Games am NES. Ähm, ja, ich spiele die Broncos. Das sagt mir wenigstens vom Namen irgendwas, die scheinen bekannt zu sein. Ja, Ihr dürft, dürft mich in den Kommentaren ein bisschen steinigen für mein Unwissen. Computerteam ist. Ah, die Redskins! Die kenne ich aus South Park. da gibt es eine tolle South Park-Folge über die Redskins. Ja. Los geht's! Münze wird geworfen! Der Spaß kann beginnen, der große Spaß, der große Fußball-Spaß am NES. Oh Mann, wieso eigentlich? <lacht> wieso tue ich das? Zehn Minuten meines Lebens. Okay, ich bemühe mich, ich gebe mir Mühe. Der ähm, ja, vor allem ist das Spiel doch dazu von LGN, das heißt es, es ist nicht nur Fußball, äh, nicht nur Football, sondern es, ist, äh, es muss auch schlecht sein, weil sonst wäre es nicht von LGN, sondern von irgendeinem anderen. LGN ist ja nicht viel Gutes gekommen. Äh, ich würde gern. Ja, ich habe versucht auszuweichen und so. Hat nicht so gut funktioniert. Hat nicht so gut funktioniert. Nein! <lacht> okay. Ähm, weiter geht's. Hm, wieso geht's nicht weiter? Äh, ich würde gern weiterspielen. Ich drücke A, drücke B, ich drücke Start, ich drücke Select. Ähm was muss ich aussuchen. Okay, okay, okay, okay, okay. okay. Das ist jetzt voll die Strategie hier. Ich bin der Typ da. Und äh. <lacht> bin schon wieder down. Okay. Um. Also ich bin nicht nur schlecht und habe keine Ahnung. Leute, erklärt mir was über football bitte. Wir könnten mir in den Kommentaren eine gerne Football-Erklärung da lassen. Warum schaut ihr das Ganze? Warum findet ihr Football gut? Warum sollte ich mich ein bisschen mehr mit Football beschäftigen? Vielleicht sollte ich das gar nicht. Ich, ich renn vor, ich renn vor einfach. Nein. ja, ich renn vor. Ähm. Ich glaube, das war jetzt gar nicht mal so oder? Oder doch? Keinen Plan. Keinen Plan. Ah, ich drücke jetzt wieder irgendwas. Timeout. Nein, ich möchte spielen. Danke. Ich Timeout. Ich würde es gern hinter mich bringen. <lacht> ja, also ich finde, also... Wenn man keine Ahnung von dem Sport hat, finde ich, find ich American Football noch schlimmer als Baseball. So, so spielerisch damit fange ich so zu null an wie so oft kann ich nur erwähnen die Serie Blue Mountain Street von der Serie Blue Mountain Street beziehe ich mein komplettes Wissen über Football und wer die Serie kennt weiß die hat nicht allzu viel mit Football zu tun die hat viel mehr mit Frauen und Alkoholkonsum zu tun, ist unterhaltsam. Komm ähm, an, äh, wow, voll die Grafik, hm, pastenfetter und jetzt, ich habe irgendwie so Rente, in die... <lacht> nein, ich mag es nicht, ich mag das nicht spielen, ich bin so hart am Verlieren. Come on! Tu es! Mach einen Pass! Der passt nach hinten. Dass die beste Idee ist, nach hinten zu passen? Pass nach vorne, geh weiter. Nicht gut. Und. Nein, der fängt nicht, der darf nicht fangen. Nein, er geht ins, durch dieses Tor da. <lacht> durch dieses Tor da. Ist, glaube ich, nie gut für mich ausgegangen. Oh, die Redskins haben schon 7 Punkte. Die Broncos haben keinen. Oh, die Redskins, die rocken mich ordentlich weg. Okay, weiter geht's. Ich muss den Ball irgendwie fangen. Ähm, wo kann ich meinen Maxi steuern? Wo ist mein Maxo? Da, da ist mein Maxo. Gut, ich habe den Ball, Oder also den Ball, ihr wisst schon, die Wuchtel. So, und der hat mich da weggebrezelt. Hätte ich vielleicht abgeben müssen, wäre vielleicht schlau gewesen. Ja, es macht alles und nichts, Leute, weil ich weiß, diese Let's Plays schaut sowieso keiner. Die Let's Plays von irgendwelchen Fußballspielen schaut kein Schwein. Ich habe irgendwelche mit zwei Views, wo andere Games 100 haben. Ja. Wieso? Ich würde es mir auch nicht anschauen. Ich würde es mir auch nicht anschauen. Nö, will ich nicht. Ich will sie nicht mehr spielen. Irgendwann kann ich dann sagen, ich habe alle NES-Games gezockt. Und dann wird jemand herkommen und mich auslachen und sagen: Haha, auch die ganzen. Sportspiele, auf die du keine Bock hast, dann muss ich sagen, ja. Ja, auch damit habe ich meine Lebenszeit verschwendet. Ich wollte eigentlich passen. Hat nicht so funktioniert. Nicht ganz. Nicht ganz. Jo. Ich kann euch nur empfehlen, andere Let's Plays von mir. Davon gibt es einige. Ich bin kurz vor 400 NES Games. Insgesamt gibt es in allen Regionen circa 1000. Eigentlich möchte ich gerne alle spielen. Ich bin noch einen weiten Weg von mir. Noch, also noch nicht mal die Hälfte. Und ich zocke jetzt schon eine ganze Weile dieses ganze NS-Zeug. Ja, ja. Also, wenn ihr wissen wollt, wie gut ein NS-Game ist, dann könnt ihr mit. Knapp 50% Wahrscheinlichkeit ein Let's Play von mir finden. Ah, come on. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Schnapp dir das Bällchen. Ritze, also, bütze. Oh. Da freut sich der Google Translator im Hintergrund. Der die Untertitel schreibt, wenn ich ritze, bütze, da, da, sage. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ihr könnt es euch ja anschauen. Ähm, falls ihr nichts besseres zu tun habt, aber wenn ihr mir beim NFL-Spielen zuseht, dann habt ihr ziemlich sicher nichts besseres zu tun. Außer ihr seht gern einen Gamer leiden. Oh Mann. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Was soll vorbei sein? Geht schon! Schuss! Action! Und Ball! Schnappen! Schnappen, Vorrennen, Ducken, dribbeln, deutschen Ja, es passt darüber. Das ist schlecht. Ja, nimm ihn dem. Ja. <lacht> ja. Na wieso habe ich ihn gehabt jetzt Man. selten hat jemand so wenig ahnung gehabt und so ein spiel gespielt selten war das der fall ich habe es gemacht ja leute ich sag schon mal danke fürs zuschauen ähm, wenn ihr bis hierher gesehen habt dann hinterlässt mir bitte einen kommentar ich kann es mir einfach nicht vorstellen ähm, ja, es gibt jede Menge andere Let's Plays von mir, kann ich euch empfehlen. Schaut irgendwas anderes, irgendwas was nichts mit Football zu tun hat. Und ansonsten, Daumen hoch wäre trotzdem nicht schlecht. Und abonnieren natürlich, dann versäumt ihr keins von diesen super spannenden Let's Plays von Spielen, auf die ich keinen Bock habe. Und da, die 10 Minuten sind um und ich bin raus. Ciao, ciao.